Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen bei einem kleinen Zwischenvlog heute. Also ich habe einen Tweet auf Twitter gepostet, dass ich mir das neue The Legend of Zelda Breath of the Wild schon mal vorbestellt habe. <lacht> Im Großen und Ganzen bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt und ähm, ich muss aber dazu sagen, dass das jetzt noch die normale Nintendo Wii U Version ist. Ich habe mir aber auch, oder ich werde mir auch die Limited Edition Switch Version holen. Gut, ähm, ich schaue, dass ich auch heute Morgen oder so noch das Kochvideo fertig mache. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein, euer Drache, bis dahin und tschö tschö. Und nicht vergessen, der Metal ist da, um euch zu einen, nicht um euch zu teilen. Ich war mit dem Ständer hier gesessen.